gehört und ich hoffe es stimmt du willst heute Brownies machen ja machen mmh, lecker lecker lecker Brownies <lacht> darf ich da mitmachen ist verständlich ich liebe Brownies möchtest du eine Schürze machen eine Schürze hast du denn eine ich habe gar nichts zum Backen hatte. was lachst du Aha, wie geht das denn? Warte mal, da muss ich meinen Hut abnehmen. Ganz kurz, ganz kurz. komm her. So. so. Aha, und ja, so. Nur so reicht. So reicht. So reicht. Gut. Aber mein Hut muss ich wieder aufsetzen. Ein Koch hat ja auch immer einen Hut. So. Seht so. Du das? Hm? <lacht> Voll. Was hast du denn da? Ein Topf? Und da ist drin? Da ist drin Butter, 160 Gramm. Dann machen wir gleich noch Wasser dazu. Butter und Wasser? Das verträgt sich doch gar nicht. Doch, das schmilzt ja gleich. Achso, das machst du warm. Das mache ich jetzt warm. Mit Backkakao. Backkakao. Mit Backkakao. Backkakao. Muss man den erst im Ofen machen und dann geht das? Oder wie ist das? Ich kenne ja den, den, den man Trinkkakao nennt. <lacht> Nein, Backkakao ist ein bisschen kräftiger wie der Trinkkakao. Ach so, also speziell zum Backen? Speziell zum Backen. Ah, okay. Alles zusammen rein. Dann ist ja nicht so süß, habe ich recht? Genau. Gut. Wieder was gelernt. <lacht> ich ja. Clown <lacht> Sashi. So. Jetzt muss es erstmal warm werden. Das was dauert. Eine Schweinerei. Ich sag's dir. Sieht ja fast aus wie bei mir im Beet, wenn ich da mal gekonnt habe. <lacht> so. So, jetzt muss es warm werden. Okay. Soll ich dir irgendwie was helfen? Soll ich schon mal Kartoffeln schälen oder irgendwie? Nein, Clown Sashi. Nein. Alles gut. Okay. Du darfst zugucken. Ach, das ich doch Magst nicht. du mal rühren? Soll ich mal rühren? Magst du? Na gut. Sehr. Machst aber schön. Hm. Och, das duftet, wenn ihr das riechen könntet. Hm. Oh, lecker. <lacht> Schokoladig. Und? Wird schon? Ja, so langsam. Das braucht aber noch einen Augenblick. Sieht schon sehr gut aus. Oh, Dabei ist dann nur Wasser, Butter und Kakao drin. Aber das riecht. Und das sieht aus wie. Oh, lecker. Wie, wie, wie Pudding. Puddeling. Puddeling. Sag doch Pumucke immer, ne? Genau. Puddeling. Und wir haben, was hast du jetzt gestellt? Auf 6, auf die höchste Stufe. Okay. Und wenn die Butter weg ist, so langsam, dann machen wir es schon aus. Okay. Und dann lassen wir es bis noch auflösen und dann ist die Schokosoße schon mal fertig. Schokosauce? Ich dachte, du willst Brownies machen. Ja, wir brauchen ja erstmal eine Schoko-Browniesoße. Oh, lecker. Und? Sieht gut aus. Schau mal. Ja, ein bisschen noch. Noch ein bisschen, ja, das ist ah, noch ein Stückchen. ein bisschen noch. Super, Clown wie machst du das. Sehr schön. Hast du dich schon mal gemacht? Habe ich schon mal gemacht. Das ist gut, weil ich habe schon mal einen Kuchen. Das sollte zum Geburtstag, da sollte ich einen Kuchen, einen Kuchen machen. Den habe ich vorher noch nie gemacht. Ja. War nicht gut? Ich habe deine Pizza verschenkt. Okay. So, ich glaube, das reicht. Ja, ich glaube, das reicht. Kannst du Seite? Überstehen. Genau. Darauf. Jetzt müssen wir den Teig machen. Okay. Was hast du denn hier alles? Erzähl doch mal. Was brauchen wir für den Teig? Wir haben ein Ei. Das ist aber kein Ei da im Glas. Nein, das hier ist ein Ei. Wir haben ein Ei. Wir haben 300 Gramm Mehl. 300 Gramm? 300 Gramm. Wir haben 400 Gramm Zucker. Ui, das ist aber eine Menge. Ja, ich habe noch extra 100 Gramm drauf gemacht, damit das schön süß mmh, das ist. Wir haben einen halben Teelöffel Salz. Okay. Wir haben 130 Gramm Buttermilch. Aha. Habe ich schon Butter. mal. Buttermilch. Schon wieder Butter. Schon wieder Butter. Dann haben wir Natron, ein Tütchen. Okay. Ein Tütchen Vanillezucker. Mm. Ja, und dann brauchen wir nachher noch die Schokosauce. Und das rühren wir jetzt erstmal zusammen. Oh, die Schokosauce. Mm. Erstmal machen wir also den Zucker, Zucker. In die Schüssel. Ja. Einfach alles rein. Kannst du das auch so? Meine Oma konnte das so mit einer Hand. Zick. Das schaffe ich nicht. Ich auch nicht. <lacht> dann haben wir Salz. Ja dann haben wir Vanillezucker. Mhm. Das machst du einfach so alles rein? Also das muss das nicht irgendwas mache ich zuerst. einfach alles rein. Das muss einfach zusammengerührt werden. Genau. Weil bei manchen Rezepten muss ja irgendwas zuerst und dann muss man da aufpassen, dass man es nicht falsch macht. Nein, ich mache immer ganz gerne Zucker zuerst mit Ei. Ja. Verrühre das, mache immer nach und nach die Buttermilch rein und dann kommt das Mehl. Ach so. Und warum machst du das? Damit es sich besser verrührt? Damit es besser fluffig wird. schon verdammt lecker aus. Ja, ne? Jetzt machen wir noch ein bisschen Bobo vanille rein. <lacht> sag ich doch, das ist ein Vanillekuch, getarnt mit Schokolade. <lacht> so. Was sagt unsere Schokosauce? Ich sag, die steht hier noch so rum. Die steht Kann noch so glauben. rum? Jetzt gehe ich mal einmal mit dem Finger rein. Die sind natürlich vorher gewaschen, die Fingerchen. Genau, immer vorher Finger waschen. Super. So, Klam jetzt kannst du mir, wenn du möchtest, das nach und nach... Oh, es kippt alles rein, sag ich. Alles? Alles rein. Okay, auf deine Verantwortung. Wenn du nachher streichen musst, dann helfe ich dir. <lacht> also jetzt rühren wir es einmal so. Soll ich hier nochmal den Schnee wiesen? Magst du nochmal mit durchrühren? Hm. So. So, jetzt nehme ich einmal kurz einen Lappen. Mal ein bisschen Schadensbegrenzung hier. <lacht> ja, na, das sieht doch schon gut aus. Ganz schön anstrengend. Soll ich weitermachen? Das geht schon, das geht schon. Na, <lacht> ja, es wird ne? So langsam. So, also, dann heize ich schon mal den Ofen vor. Mhm. Wie viel machst du denn jetzt? Ober- und Unterhitze ja. und 200 Grad wird der vorgeheizt. Okay. Guck mal, ich habe hier schon wie eine. Wie lange meinst du, dass man das abheizt? Also wie lange muss ich jetzt vorheizen? Auch das kann man so 10 Minuten, 5 Minuten. Also 5 bis 10 Minuten, je nach oben? 5 bis Ofen. 10 Minuten, je nach oben. Ich mache es meistens, wenn ich den Teig anfange zu rühren, einfach anmachen. Ja. Ich habe da keine Zeit. Ich habe damit die zu Hause das auch nachmachen können. Genau, macht das mal nach. ne? Wir wollen eure Fotos von euren Traum sehen. <lacht> mm. Ich habe nämlich Fotos von den Cookies gesehen. Mm. Ich habe keinen abgekriegt. Oh. Mm. Nee, die wollt ihr nicht mit mir teilen. Oh nein. Ja, aber vielleicht machst du ja wieder Cookies irgendwann. Dann kriege ich einen ab, oder? Dann kommst du und dann backen wir zusammen Cookies. Dann oh. machen wir Bananen-Cookies. Bananen-Cookies. Dann machen wir Bananen-Cookies. <lacht> alles ne? ah, sieht gut aus. Schön cremig. So. Das verrühren wir jetzt noch mal alles zusammen auf Stufe 5. So, den stellen wir mal Super. Drüber. Mal probieren. Mmh. <lacht> Dann wird das ganz fluffig. So. Geht das? Ja. So, jetzt habe ich hier was vorbereitet. Mit Backpapier. Dann braucht man nachher nicht so viel putzen. Das ist praktisch. Das ist praktisch, ne? Und das kippen wir jetzt hier einfach rein. Mhm. Kann man essen. Entschuldigung. Ich nehme mein Löffelchen. Okay. So, alles rein. So. Ich lasse dir auch ein bisschen was zum Ausschleckern an der Schüssel. <lacht> <lacht> so, Glanzoschi, bitteschön. Dankeschön. Ich bin dann mal weg. So, Vorsicht, nicht bewegen. Ja. Rein in den Ofen. Mmh. Oh, lecker. Auf mittlerer Schiene für. Oh, das ist 20 Minuten. 20 Minuten, habt ihr gehört? 20 Minuten. Ihr müsst natürlich immer gucken, wie euer Ofen ist. Ne? Manchmal genau. ist das ja ein bisschen, wenn der stärker ist, dann solltet ihr lieber ein Auge drauf haben. Ne? Genau, dass hm. er nicht verbrennt. Genau. So, ich muss mir mal Hände waschen. <lacht> So, aber sage mal, mal, wir haben ja hier noch was rumstehen. Was ist denn das alles? Ich dachte, hm. wir haben jetzt den nicht im Ofen. Nein, wenn der. Teig von den Brownies fertig gebacken ist, ja. kommt ja dann noch eine Soße drüber. Eine Soße? Eine Schokosoße kommt oh, dann noch drüber mh. über die Brownies und dafür brauchen wir das. Und was haben wir da? Wir haben da, lass mich raten. Moment. Butter haben wir da. Mhm. Ja. Dann haben wir wieder den Kakao, den Backkakao. Ja. Vanillezucker? Ja. Und wieder Buttermilch? Richtig. Das ist ja fast dasselbe. Fast dasselbe, nur ja. dass das kein... Äh... Und, und, ach, das ist kein Mehl. Nein, das ist Puderzucker. Puderzucker, ui. Mhm. Lecker, lecker, lecker. Mhm. Also, dann sehen wir uns ja gleich wieder. In 20 Minuten. 20 Minuten. Für euch geht's schneller. Wir müssen mhm. warten. Genau. Das sieht gut aus, der muss raus. Der, der muss, raus. muss raus. Zeig mal. Ja. Oh ja, oh ja, oh ja. Oh ja. Hm, brauchst du die Nein, das schaffe ich schon. Okay. Das schaffe ich schon. Die leckere Schokosauce stellen wir ein Stück zur Seite. Aha. Oh, wenn ihr das sehen könnt. Dann sehen oh, der sieht gut aus. Und so. Und auf den heißen Kuchen, Kippen wir jetzt die Schokosauce. So. Okay. Okay. Brauchst du die? Nö, ne? Nein. Und drüber damit. Du hattest recht, wir brauchen wirklich keine Schokolade. <lacht> wir brauchen wirklich keine Schokolade. Jetzt brauchst du den doch, den Löffel. Nein, du hältst jetzt jetzt mal bitte fest. Ich hole mal einen Pinsel. Dann kann man es nicht ganz leicht verstreichen. Das reicht. Fertig. Gut, ich lege mich jetzt unter den Topf und du hältst den bitte, ja? <lacht> <lacht> so. Und... Das war's schon. Zack. Willst du hier nochmal auspinseln? Nein, das reicht. Wir haben genug Schokosoße. Guckt mal. Ei, ei, ei. man sieht gar nichts. Es ist alles dunkel. <lacht> das ist Schokosauce. Mm. Oh, mm. Oh. Sehr schön. Mmh. Warte mal, warte mal, warte mal. Zeig doch mal. Die möchten das auch sehen. Möchten das auch sehen? Kannst du das so? Guck mal, da! Mmh, mmh. Lecker! Lecker Schmecker! Jetzt lassen wir den abkühlen. Und das war zauberhaft einfach, oder? Das war total einfach. Und sehr, sehr lecker. Das könnt ihr auch. Sollen die das nachmachen? Ja, und schickt ganz viele Bilder uns. Genau, entweder per Instagram. Ne? Oder Facebook. Ja, oder ihr schickt uns per Mail an info Mhm. Mhm. Und mh, die ersten paar Bilder, sagen wir, die ersten zwei Bilder. Ich glaube, da werde ich noch was, was verlosen. Was meinst du? Soll ich das machen? Na bitte! Ja, bitte, bitte, also bitte. die ersten zwei Zuschriften die gewinnen etwas. Okay? Ja. ja. Na dann, wir müssen jetzt Kuchen essen. Mm -hmm. Mm -hmm. Bis bald!